Kein Platz mehr frei und nicht nur auf der Tribüne, sondern auch wirklich hier im Rundgang und, und toll besucht, großartig besucht und im Vergleich vielleicht auch zum letzten Mal nochmal wirklich eine tolle Steigerung. Die Steigerung in sportlicher Hinsicht wird es jetzt noch einmal geben. Das große Finish Championat der Deutschen Kreditbank AG. Das Stechen. Es geht erst einmal über die Mauer, diesen Mal von der anderen Seite, dementsprechend erhält es im Hindernis auch... Nummer 14. Weiter lang der Weg, Global Champions to Oxer. Aus der Wendung dann heraus, jetzt nur noch zweifache Kombination, Oxerstein ist da, hinten raus bei ungefähr 15, naja ich sag mal hin zu 16. Das Tempo jetzt wirklich verschärfend weiter und ähm, ja jetzt sind wir gespannt, Schade. Noch einmal, noch einmal diese Hole. Also das ist schon eine ganz schöne Kurverei, die es hier ähm, zu absolvieren gilt. Eben stechen, das muss man sagen. Zweimal ein bisschen Pech gehabt, Daniel Deuser. Und ähm, dementsprechend werden es leider acht Punkte mit insgesamt ähm, 41. 7 4 Sekunden. Zwischenzeit haben wir uns einmal genommen, sollten das vielleicht gleich noch mal mehrfach tun. Wir sollten uns dann vielleicht auch noch einmal auf diese Galoppsprünge noch mal stärker konzentrieren, gerade eben in dieser Linie von diesem Longin auf diesen gelben Steilsprung hin. So, ganz besonders jetzt bei Nils Brünzels, Kopernik van Orti. Ja. aus, ebenfalls bei